Sie interessieren sich für Vibrationstraining, dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Mike Frischknecht und ich bin seit über 14 Jahren in den Bereichen Bewegungs- und Ernährungscoaching unterwegs. Zusammen mit der Dell Vita Genossenschaft stelle ich Programme zusammen, die wirklich funktionieren. Und Vibrationstraining gehört zu meinem Steckenpferd. Es gibt fast keine Trainingsform, die wirklich so effektiv ist, wenn man a weiß, wie das Training funktioniert, b welche Übungen man machen sollte und c was für ein Gerät, das man dafür einsetzt. Dann sind natürlich auch die äußeren Umstände sehr sehr wichtig Ernährung, Entspannung, Arbeitsplatz und so weiter. Genau in diesen Dingen können wir Ihnen persönlich weiterhelfen. Die ersten Informationen haben wir für Sie schon bereitgestellt. Dafür einfach hier auf der Seite Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse eintragen und schon bekommt Sie unser E-Booklet mit den ersten Informationen. Wir werden auch noch Videos bereitstellen, Trainingspläne und und und. Sie gehören jetzt zu den Leuten der ersten Stunde unserer Plattform. Tragen Sie sich ein und wir werden Sie versorgen mit allem, was Sie brauchen, um Ihr Ziel zu erreichen. Des Weiteren ist auch eine Checkliste drin. Ähm, wo Sie selbst auswerten können, a, bringt Ihnen oder dürfen Sie überhaupt Inkubationstraining trainieren und welche Geräteklasse ist für Sie geeignet. Also brauchen Sie das teuerste Gerät oder gibt es auch Alternativen? Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unseren Informationen. Holen Sie sich jetzt hier auf der Seite und wir sehen uns im Memo-Bereich. Bis dann, tschüss.